Herzlich willkommen zum Löwenzahn-Fanclub-Video über die Löwenzahn-Fanartikel. Wir sind ja bei den Büchern anbelangt und letztes Mal hatten wir die Reihe von äh, Gucken, Klicken und Hören und Lesen. Irgendwie so ähnlich. Ich kriege es aber nicht genau hin. Und heute dreht sich das um die VGS-Reihe, die ersten Löwenzahn-Bücher, die es auf dem Markt gab. Immer noch meine, einer meiner Lieblingsbücher. Warum, das werde ich euch jetzt zeigen. Peter Lustig und Hans-Joachim Böttrich, Peter Lustigs Löwenzahn, Band Nummer 1, mit Illustrationen von Ina prodomu herausgegeben von Gabriele Rötemeier. Ja, das ist ja auch die, die damals bei der Redaktion mitgearbeitet hat. Viele, viele Jahre. Ja, und wie man auch hier schon sieht, sehr schöner Band. Äh, Im Stil von selbst ausgemalten Lettern gemacht. Finde ich sehr hübsch. Und hier gibt es schon mal ein Vorwort, worum es in diesem Buch überhaupt gibt, geht und welche Themen behandelt werden. Diese Vorworte gibt es in fast allen Büchern. Zum Schluss hin wurden sie meistens gekürzt. Also dann gab es dieses Vorwort mal nicht und mal in ganz kurzer Form. Auch... Äh, Steht hier was zum Anfang, 1976 und 1977 entstand in der Redaktion Bildung und Erziehung des ZDF. Das erste Konzept für das Programm. Da liest man was über die Entstehung von Löwenzahn. Sehr schön. Also so erfährt man mal gleich von Dr. Ingo Herrmann, hier, worum es hier in diesem Buch geht. Wie gesagt, das ist eins, das ist die erste löwenzahn Fanartikel, Buchreihe die es überhaupt gab und wie ihr seht, hier haben wir nochmal das Inhaltsverzeichnis, es geht hier, es werden alle die äh, alle ersten Folgen behandelt aus der ersten Staffel und das wird immer so gemacht ähm, es gibt Zeichnungen und Bilder aus der ersten aus der Folge ne? Peter zieht um, da sehen wir unseren Peter und natürlich Hund Willi gezeichnet, sehr schön ja, und hier haben wir Trude. Und wie sich Peter darüber aufregt, von wegen, dass die Flugzeuge jetzt un ausgerechnet über sein Haus fliegen, weil in der Nähe ein Flughafen gebaut wird. Ja, sieht man hier auch ganz gut. Ja, und wie er dann überlegt, hier, auch man könnte ja ein Hausboot sich besorgen. Und dann sehen wir hier auch eine Zeichnung davon. Ja, wie gesagt, mir gefallen Löwenzahnbücher immer am besten, wenn es auch eine Geschichte gibt. Man muss ja nicht die Folgen nacherzählen, aber man kann ja anhand von äh, Bildern neue Geschichten erzählen. Das wäre auch in Ordnung und die dann ein bestimmtes Thema haben. Das wurde in späteren Löwenzahnbüchern auch nochmal aufgegriffen, finde ich sehr schön. Ähm, und wie gesagt, hier... Hat alles seinen Anfang. Und hier wurden wirklich eins zu eins die, die Folgen nacherzählt. Ja, wie Peter seinen Bauwagen einrichtet. Ja. Wie so ein Haus, was, was für ein Zimmer ein Haus überhaupt hat. Ja. Und wie er denn seinen Bauwagen einrichtet. Sehr schön. Hier haben wir auch die erste Zeichnung von Herrn Fischer. So sollte der Bauwagen aussehen. Die ist original von Herrn Fischer gemacht worden und es gibt auch einen Fehler in diesem Bild. Das frage ich auch immer gerne beim Fantreffen. Findet den Fehler? Und, findet ihr den Fehler? Na, das ist ja die Vorderansicht, das ist die Rückansicht. Und es gibt einen Fehler. Schreibt mir doch mal runter in die Kommentare, wenn ihr den Fehler gefunden habt. So, dann gucken wir mal weiter. Also wie gesagt, äh, das Buch geht ganz so weiter. Jede Folge wird behandelt. Wer hat schon die Nacht gesehen? Eine Folge, die ich nicht so gerne mag. Peter macht Krach, Peter der Nachbar und dein Zaun. Insgesamt hat diese Ausgabe von Band 1 13, 13 äh, Folgen behandelt. Das variiert natürlich äh, ständig, weil in manchen Staffeln gab es ja weniger Folgen. Durch Peters Krankheit wurde weniger gedreht und so gibt es auch ein, ein Doppelband in dieser Reihe. Hier nochmal. So sah Werbung früher aus. <lacht> das ist die Werbung für die äh, Peter Lustig's Löwenzahn-Lieder. Eine ganze Seite und man hat nur ein kleines Textfeld. <lacht> Undenkbar heute. Ja, wie gesagt, das ist die ähm, Löwenzahn-VGS-Reihe und ähm, meine Lieblings-Löwenzahn- Buchreihe weil, wie gesagt, da werden die Folgen behandelt. Und sie wurden viele Jahre lang auch nachproduziert in Spanien. Das ist die erste Auflage 1983. Also eine ganze Zeit nach dem Start von Löwenzahn. Hat der VGS Verlag dann diese Buchreihe auf den Markt gebracht. Und man kriegt sie heute gebraucht, als Nachdruck auch noch im Internet. Das ist nicht allzu schwer und so viel kosten sie auch nicht. Ja, kann ich jedem Löwenzahn Fan empfehlen. Hier haben wir nochmal den letzten Band der Reihe. Löwenzahn Band 11, wenn man jetzt mal reinschaut. Also daran hat sich nichts geändert. Außer dass es jetzt von Barbara Herzog, -Lipini, Herzog Lipina Entschuldigung, herausgebracht wird. Ja, das hat sich halt in den Jahren mal geändert. Und wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Folgen behandelt. Und wir sind im 1992. Ja mal kurz reinschaut sieht man Peter geht zum Fernsehen ja, wieder auch mit vielen Zeichnungen wie kommt denn das Fernsehbild überhaupt nach Hause eine Sache geändert, in der ersten Ausgabe wird eigentlich sehr viel oder sehr kurz alle Folgen behandelt und hier haben sie natürlich mehr Platz da es weniger Folgen sind die sie behandeln müssen und so gehen sie auf die einzelnen Themen etwas großzügiger ein was ich auch nicht, was also ich viel besser finde eigentlich Also sehr ausführlich was macht der Regisseur? Was ist ein Ü-Wagen? Peters Wandern. Naja, eine Folge, die ich nicht so gerne mag. Sie ist nicht schlecht, aber ich fand, ja, mit der Erfindung, hm, kann man machen, muss man nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich natürlich weil ich Peter kannte, alle seine Folgen toll finde. Es gibt auch Folgen, wo ich sage, auch die finde ich nicht so schön. Das ist ganz normal. Ist auch bei Fritz so. Das wird sich auch nicht ändern. So ist es bei jedem Menschen ja auch unterschiedlich. Meine, es gibt einige, die mögen die Ente im Weltall. Ähm, sehr gerne. Ich mag sie nicht, weil... Also als Kind mochte ich Folgen nicht, wo Kinder vorkamen. Das hat mich immer gestört. Warum weiß ich heute noch nicht mehr. Aber jedenfalls hat mich das gestört. Und bei der We äh, Ente im Weltraum äh, ist das bis heute so. Diese, ich weiß gar nicht, wie die Kleine heißt, Lissy. Nichts gegen die Darstellerin, aber ich fand sie in der in der Folge halt mehr nervig als äh, passend. Außerdem fand ich dieses ganze Thema, denn mit der Ente im Weltall, das war mir einfach zu abgedreht. Das passte nicht wirklich zu Peter. Aber so sind die Geschmäcker unterschiedlich und so soll es ja auch sein. Also wie gesagt, das ist die letzte Ausgabe, Band 11. Hier gibt es nochmal eine Erklärung, oder so baut man Peters Windhuhn. Ja, und das war's. Das war die letzte Ausgabe. Hier auch ohne Werbung. Ja, und erwähnen müsste man dann noch, ich glaube es ist ein anderer Verlag, aber vom Buchformat her fast gleich. Wenn wir noch einen Augenblick Zeit haben, kennt ihr denn das? Ist zwar kein Löwenzahn-Fanartikel, aber Peter und Löwenzahn gehört ja zusammen. Nein, das ist auch der VGS Verlag. Peter Lustigs erstes Bastelbuch vom VGS Verlag es sind zwei Bände erschienen zusammen mit Burkhard Mönter gemacht und 1985 erschienen gab es denn auch einmal eine kleine Einleitungsgeschichte und dann ging es ans Basteln. Hier sieht man ganz genau, was man alles braucht. So, wie man was baut. Das ist so ein typisches Peter-Buch, finde ich. Also Peter bastelte auch bis zuletzt immer in seiner Werkstatt äh, viele Sachen. Also so, wie wir ihn bei Löwenzahn gesehen haben, so war er auch privat. Also das ist kein, kein Gerücht, sondern das ist wirklich so. Und solche Sachen hier, wie dieser Raddampfer oder so, kann schon sein, wenn er in seinem Arbeitszimmer gesessen hat und Lust hatte, dann hat er sich einfach mal sowas zusammengebastelt. Also dass es nichts aus der Luft gegriffen ist, sondern das ist Original Peter. So könnte es auch in seinem Arbeitszimmer gestanden haben. Und so eine Sachen hat er sich einfach mal so gebaut. Das Düsenboot. Oder ein Dampfboot. Mit einem Ei obendrauf. drauf. Hier. Ein Kerzenschiff. Die Puste Regatta. <lacht> ja, können wir das natürlich noch ganz schick machen. Ja, wie gesagt. Äh, da gab es zwei Sachen von und wie gesagt, hier sind so kleine äh, Bastelsachen drin mit Anleitungen und wie man was nachbasteln kann. Die Bücher sind relativ, naja man kriegt sie noch glaube ich bei Ebay, aber äh, es ist schon schwerer die zu bekommen. Aber es ist möglich. Tschüss und viel Spaß beim Basteln. Ja, das war Peter Lustigs erstes Bastelbuch, dann gab es natürlich auch noch ein zweites Bastelbuch. Ja, hier ja, Vergleich erstes, zweites. Und hier wieder Ach, hier hat jemand rumgestempelt in meiner Auflage und das etwas verschönert. Auch nicht schlecht. <lacht> ja, das kam 1987 raus. Das war ich in der Erstauflage. Und hier ist schon sehr viel mehr drin zum Thema Schwerkraft, Magnete, Spiegel. Eins, zwei, drei, Zauberei. Ja. Was über. Das Thema Schwerkraft. Und dann eine Übersicht, was wir alles brauchen für die nächsten Basteleien. Ja, das sind die Löwenzahn-Bastelbücher bzw. die Peter Lustig-Bastelbücher. Warum die nicht äh, unter Löwenzahn liefen, das weiß ich auch noch nicht. Finde ich etwas komisch, weil sowas hätte man glatt in die Reihe integrieren können. Aber naja, so heißen sie halt Peter Lustig's Bastelbuch 1 und 2. Gut.